Als anarchistisches Radio Berlin hatten wir die Gelegenheit, mit einem Aktivisten der Anarchist-Federation in Glasgow zu reden. Konkret ging es in dem Interview um deren lokale Arbeit, sowie um das schottische Unabhängigkeitsreferendum und den aufkommenden Nationalismus in der Region. Ich bin gerade in Schottland und sitze hier mit einem Mitglied der Lokalföderation in Glasgow. Zuerst möchte ich wissen, welche politischen Themen in Glasgow aktuell eine Rolle spielen. Okay, im Moment gibt es in Glasgow eine Reihe von Themen, die an Bedeutung gewinnen. Das Wichtigste, mit dem wir lokal zu tun haben, ist das Themengebiet soziale Absicherung, Rente, sowie Probleme bei der Antragstellung. Das geht über zu Kämpfen zur Erwerbsunfähigkeit und der Frage, wie ein Leben angesichts der Kürzungen, die die Regierung veranlasst, möglich ist. Menschen, die arbeitslos sind oder irgendeine Art von staatlicher Unterstützung erhalten, werden gerade als SchnorrerInnen stigmatisiert oder als Problem hingestellt, das gelöst werden müsste, anstatt als Menschen, die es verdient haben, ein annehmbares Leben zu führen. Gleichzeitig gibt es Angriffe auf asylsuchende Migrantinnen in der Stadt. Das geht einher mit einer Neuauflage von etwas, was vor einigen Jahren begann und Dawn Raids genannt wurde, Dämmerungsrazzien. Dabei kommen Leute vom Innenministerium oder von der Polizei zu jemandem nach Hause, um die Person in aller Frühe festzunehmen, daher der Name Dämmerungsrat. Das war in der Vergangenheit bereits abgewehrt worden, aber nun hat sich die Situation in Glasgow irgendwie geändert und aktuell stellt sich ein Netzwerk neu auf, das Widerstand organisiert gegen Zwangsräumungen, von Leuten, denen es einfach schlecht geht oder von Leuten, die nach Glasgow kommen, um ein besseres Leben zu suchen. Seeking, seeking a life. Und wie spielt ihr in diese Kämpfe hinein? Was ist eure Rolle als lokale anarchistische Föderation? Ich denke keine. Ich denke, was wir tun, ist dort Solidarität und praktische Unterstützung anzubieten, wo sie gebraucht werden. Ich meine damit, dass wir uns nicht als Anführer in einer Kampagne sehen oder als die Leute, zu denen du gehst, um die Dinge auf die Reihe zu bekommen. Wir sehen es als äußerst unangemessen an oder sogar ein wenig bevormundend, einfach nur in einen Kit zu gehen, in dem niemand unserer Mitglieder lebt oder arbeitet und dann anfangen, sich über die dortigen Verhältnisse aufzuregen. Was wir also tun, ist, uns auf die Probleme im Leben unserer Mitglieder zu fokussieren. Wenn also unsere Mitglieder in irgendeiner Weise auf Unterstützung angewiesen sind, wenn sie arbeiten, dann bemühen wir uns um Arbeitskämpfe dort, wo sie arbeiten. Und wenn es um andere, größere Themen in der Stadt geht, als die beiden, die ich schon erwähnt habe, dann geht es darum, da zu sein, wenn Solidarität gebraucht wird, um vor Ort mit anzupacken. Keiner unserer Mitglieder sind Asylsuchende oder Migrantinnen. Deshalb ist für uns der Weg, sich dort solidarisch zu zeigen, eine lokale Gruppe zu unterstützen, die sich UNIT nennt und direkt am Thema arbeitet. Sie sind sowas wie die Glasgower No Borders Gruppe, und auch ein Ort, bei dem Leute, die zum ersten Mal nach Glasgow kommen, Hilfe bekommen können und Leute finden können, die sich in derselben Situation befinden. Die Gruppe besteht aus Menschen, die direkt von den Kämpfen betroffen sind. Wobei sie regelmäßige Unterstützung benötigen, ist, sich vor die Büros des Innenministeriums zu stellen, wo Asylsuchende hingehen müssen, um sich wöchentlich registrieren zu lassen, und dann dort zu flyern. Zum Beispiel Flugblätter darüber zu verteilen, was Unity macht, wie sie zu finden sind, worum es ihnen geht, welche Treffen anstehen. Denn wenn das eine Person machen würde, die selbst Asylbewerberin ist, würde sie von den Beamtinnen des Innenministeriums bedrängt, vielleicht festgenommen und gar aus Großbritannien abgeschoben. Das ist also für uns ein Weg, vor Ort praktische Hilfe anzubieten. So, comes things like support, wenn es um den Support von EmpfängerInnen staatlicher Leistungen geht, versucht die anarchistische Föderation nicht, die Situation zu übernehmen, sondern es gibt da auch schon eine Vereinigung von EmpfängerInnen staatlicher Leistungen, die sich WestGap nennt. Das steht für West Glasgow gegen Armut. Aber sie deckt die gesamte Stadt ab und sie agieren vor Ort. Die Vereinigung ist eine Art radikalisierte Version eines Bürgerbüros, aber sie unterscheidet sich klar von letzteren, wo du reingehst und dir dann ExpertInnen sagen, was zu tun ist, wo es also vorrangig ein hierarchisches Verhältnis gibt. Westgate versucht das zu durchbrechen und Menschen auf ein Level zu bringen, von dem aus sie ihre Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen können. Aber falls mal etwas aus dem Rahmen ihrer Möglichkeiten herausfällt, beispielsweise wegen fehlendem bürokratischen Wissen oder wenn es um Themen geht, die aus Behinderung oder psychischer Krankheit erwachsen, helfen sie dabei, diese Lücken zu überwinden. With those, those gaps in, in Lass uns ein wenig das Thema wechseln. Ich denke, dass ein großes Ereignis letztes Jahr das Referendum war. Auch in Deutschland war das ein großes Thema. Kannst du uns was über die Auswirkungen des Referendums in Schottland erzählen?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 Passiert. nämlich dass egal wer das Referendum verlieren oder gewinnen würde, es ein großer Schlag gegen die Arbeiterinnenklasse sein würde, von der sie lange brauchen wird, um sich zu erholen. It, it, it was for, for for the working class a, a big blow and one one that will be reeling from for quite a while. With regard to the who won in the the the the, the, the sort of the referendum, like the real winners were the Scottish Nationalist Party.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 So the SNP sent out a pack to each of their new members because there's a general election this year saying, look, we've got to get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 Gab es irgendwelche Reaktionen auf die anarchistische Position bezüglich des Referendums? Was geschah mit der anarchistischen Bewegung? Das ist ein anderes interessantes Thema.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 Macht ihr denn nächstes Jahr keine Anti-Wahlkampagne? An anti ich denke statt einer Anti-Wahlkampagne bei der es ums nicht wählen geht, wäre es wohl klüger und das haben wir schon bei den vergangenen Parlamentswahlen gemacht, nämlich eine Kampagne zu machen, deren Message es ist, sei nicht apathisch. Mach nicht nur ein Kreuz auf einen Zettel und denke, damit ist Politik gemacht. Nein, wir wollen die Sachen anpacken, die dich wütend machen. Geh raus, pack sie an, komm mit uns raus, hilf uns, sie anzupacken. Wir kommen auch mit dir raus und helfen sie dir anzupacken. Wir kriegen das zusammen hin. Das ist besser, als zu hoffen, dass PolitikerInnen ihre Versprechen halten. Falls überhaupt, passiert das dann nur, wenn es in ihrem eigenen Interesse ist. Ich denke, dass die Art von Kampagne, die wir machen werden, lauten wird, sei nicht apathisch, Lass uns echte Aktionen lostreiben. Running will like, get involved. Don't be apathetic. Like, let's get some actual activity going. Okay, danke für deine Sichtweisen und Einblicke.